Prozesstechnik bei Baumit heißt, den Überblick und Weitblick über alle Produktionsmaschinen zu behalten und bei Störungen rasche Lösungen zu finden. Aber das ist natürlich nicht alles. Werde jetzt Prozesstechnikerin oder Prozesstechniker bei Baumit und starte deine Lehre mit Zukunft.